Na, ich glaube, wir sehen gerade in aller Welt, wie groß die Einflussversuche der Politik auf die Medien sind und wir wissen, dass der Großteil der Agenturen weltweit unter staatlichen Einfluss stehen, zumindest staatlich subventioniert und alimentiert werden und ich glaube, es ist ein großes Privileg, dass wir in Deutschland eine wirklich unabhängige, privatwirtschaftlich organisierte Agentur hat, die guten Gewissen von sich behaupten kann, wirklich überparteilich und unabhängig zu arbeiten. Ich glaube, es war eine wunderbare Idee, von vornherein darauf zu setzen, dass wir die Medienschaffenden, die Medienunternehmen zu den Eigentümern der neuen Agentur macht, denn das garantiert das höchste Maß an Unabhängigkeit. Wir haben sichergestellt in der Satzung von der ersten Minute an, dass es kein Medienunternehmen schaffen kann, die Agentur zu dominieren. Und damit haben wir auch damals schon die Grundvoraussetzungen geschaffen, eine unabhängige Agentur zu haben wo der Staat, staatliche Einrichtungen zwar Kunde sein können, aber keinerlei Einfluss haben, weil es, wie gesagt, keine Zuschüsse gibt. Insofern für den Aufbau der Demokratie vor 70 Jahren sicherlich auch ein guter Grundpfeiler. Mit Sicherheit ist es die wichtige Grundversorgung schlechthin. Zum einen geht es darum, natürlich weltweit Ereignisse zu covern. Wir haben heute selbstverständlich einen ganz, ganz anderen Anspruch an Bild. Gerade in der digitalen Welt funktioniert ohne Bebilderung äh, gar nichts mehr. Also auch Das wäre gar nicht leistbar aus eigenen Möglichkeiten heraus und was man nie unterschätzen sollte für die Journalisten ist es natürlich auch eine Quelle, aus der man selbst Recherche beziehen kann und sich selbst informieren kann. Also insofern ist das für uns, die wir uns als Regionalzeitung in erster Linie auf das regionale Geschäft konzentrieren wollen, natürlich eine der ganz wesentlichen Voraussetzungen überregionale und nationale, internationale Nachrichten auf hohem Qualitätsniveau zu liefern, ohne einen extremen Aufwand dafür betreiben zu müssen. Ja, ich kann mich noch gut an meine Zeit als Chefredakteur erinnern. Da gibt es schon so manchen August, Sonntag und früher war es eher Tradition, dass am Sonntag die Chefredaktion ran musste bei der Kommentierung. Und dann wird die Themenauswahl sehr eng und ich will da ehrlich sein, wenn man da nicht gründlichst sich über die Agentur hätte informieren können über das eine oder andere Thema, dann wäre es sehr, sehr schwer gewesen, einigermaßen einen vernünftigen Kommentar oder Leitartikel dazu zu schreiben. Also insofern, die Agentur hat sicherlich mehr als einmal mir höchstpersönlich hier die Situation gerettet, hier etwas wiederzugeben, das so einigermaßen Hand und Fuß hatte, weil ich eben eine gute Quelle hatte, die ich hierfür benutzen konnte. Und ich glaube, es gibt keinen erfahrenen Journalisten, der ja nicht eine ähnliche Aussage machen kann, wenn er viele Jahre sich auch mit internationalen Themen beschäftigen muss, wo es unmöglich ist, dass jeder die Kompetenz mitbringt, hier jedes Mal sehr gut informiert zu sein. Ja, sie soll den Weg konsequent weiterverfolgen, den sie bisher geht. Äh, sie versucht sich breiter aufzustellen, sich als Dienstleister in den Medienunternehmen nicht nur für die nachrichtliche Grundversorgung zuständig zu fühlen, sondern auch für Teile der Innovation sehr stark. Heute geht es um das Thema, wie erreichen wir die Menschen auf digitalen Medien. Auch da kann die Agentur große und wertvolle Dienste leisten. Und das andere ist, was ich wirklich von Herzen wünsche, dass die DPA immer die wirtschaftliche Kraft hat, um nachhaltig, immer unabhängig zu sein und immer hochqualitativ. Journalismus anbieten zu können, dann, glaube ich, stehen die nächsten 70 Jahre in einem guten Zeichen und ich glaube, wir werden die Agentur mindestens so dringend brauchen in den nächsten Jahren, wie wir es in der Vergangenheit getan haben.